Verbissen presst sie ihre Lippen zusammen. Ihre Augen versteckt sie hinter dunklen Brillengläsern. So, als wolle sie dicke Tränen verbergen. Die Tränen, sie wären nicht verwunderlich. Schließlich laufen die Dinge für Helene Fischer, 36, nicht gerade wie am Schnürchen. Helene hat eine Menge Baustellen. Schlagzeilen als gefeierter Star macht sie schon lange nicht mehr. Und ihre Fans fragen sich, wie konnte die Schlagerqueen so tief fallen? Seit zwei Jahren hat sich die Sängerin komplett aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Kein Wunder, dass ihr, laut einer aktuellen Umfrage, Andrea Berg, 55, den Rang als beliebteste Schlagerkönigin abgelaufen hat. Auch in Sachen Privatleben sieht es nicht viel rosiger aus. In einem bayerischen Dörfchen am Ammersee, wo Helene und Partner Thomas Seitel, 36, ihr Traumhaus errichten lassen, sind sie bei den Nachbarn jetzt schon unten durch. Warum? Die Protzvilla sei für die Gemeinde eine, Bausünde, Helene stets unterkühlt, wenn man sie antrifft. Auch in Familienangelegenheiten ist Herzlichkeit gerade ein Fremdwort. Auf Nachfrage bei Thomas' Vater Günther erklärt der laut, Freizeitwoche, dass er kaum Kontakt habe und nicht weiß, was mit seinem Sohn und Helene ist. Hat Helene keine Chance mehr? Hochzeit? Baby? Davon ist keine Rede. Genauso wie das Verhältnis zwischen Helene und ihrer geliebten Oma Ottilie, 90, wie der Onkel des Schlagerstars durchblicken lässt. Seit Monaten soll die Sängerin die alte, kranke Dame nicht mehr besuchen. Doch damit noch lange nicht genug. Seit einigen Tagen ist klar. Am 5. August wird die Sängerin eine CD mit neuen Hits veröffentlichen. Böse Zungen behaupten allerdings hinter vorgehaltener Hand. Es könnte der letzte klägliche Versuch sein, ihre gescheiterte Karriere zu retten. Ist Helene nach ihrer einst so schillernden Erfolgszeit jetzt wirklich total am Ende? Helene Fischer. Endlich offiziell. Hier kannst du die Schlagerkönigin wieder live sehen. Diese Nachricht könnte Helene Fischer-Fans glatt zu Tränen rühren. Nach langem Warten und unzähligen Vertröstungen steht nun endlich fest, wann Helene Fischer eines ihrer mega events nachholen wird. Seit dieser Woche sind die Tickets für die beliebte Veranstaltung offiziell im Vorverkauf. Helene Fischer Das Warten hat ein Ende, Schlagerqueen holt Mega-Show nach. Bis zu zwei Jahren musste Helene Fischer ihre Konzerte pandemiebedingt verschieben. Das ist nicht nur für die Sängerin, sondern auch für ihre Fans ziemlich bitter. Doch die ungewisse Wartezeit hat nun endlich ein Ende. Bereits Anfang nächsten Jahres wird die Schlagerqueen beim Schweizer Openair-Konzert, Snopenair, auf der Bühne stehen. Eigentlich hätte Helene Fischer bereits am 5. April 2020 vor der traumhaften Alpenkulisse im schweizerischen Grindelwald auftreten sollen. Doch die Corona-Pandemie machte der Sängerin hier einen Strich durch die Rechnung. Nun wird das Event ab dem 26. März 2022 nachgeholt wobei das Konzert von Helene Fischer für den 27. März geplant ist. Aber das ist noch nicht alles. Natürlich wird die Ex von Florian Silbereisen mal wieder ihre kult wie »Atemlos« auspacken. Womöglich hat Helene Fischer aber auch den ein oder anderen neuen Hit im Gepäck. Neben Snopener in der Schweiz hat die Schlagerqueen auch bereits ein weiteres Konzert bestätigt. Am 7. April 2022 wird Helene Fischer im österreichischen Bad Garstein auftreten. Bleibt nur zu hoffen, dass die Corona-Werte bis dahin nicht wieder ansteigen.